Hallo, hallo, hallo zu einem neuen Autofritz Video. Und heute habe ich wieder mal etwas aus meinem lustigen Ordner. Das hier ist nicht meine Handschrift, aber das ist etwas, um kleine, kleine nette Geschenke bei einem Anlass zu verschenken. Sei es Geburtstag, Namenstag, Muttertag, Vatertag, Omatag, Obertag, wer weiß das schon. Was es alles gibt. Und das lese ich dir jetzt vor. Und ich versuche mal immer wenn ich den Finger hebe bei dem Wort, dann weißt du was du verschenkst. Also liebes Geburtstagskind oder was auch immer, dass dir nie ein Pfennig zum Glück fehlt, dass du immer den Nagel auf den Kopf triffst, dass dir alles durch die Blume gesagt wird oder dass du alles durch die Blume sagst. Dass dir immer rechtzeitig ein Licht aufgeht. Glühbirne oder eine Kerze können wir da schenken. Dass du immer gute Miene zum bösen Spiel machst. Miene, Foto von dir. Dass du nie ein Blatt vor den Mund nimmst. Dass dir immer rechtzeitig der Groschen fällt. Dass du erst mit 111 Jahren ins Gras beißt. Also Gras, Groschen, das kennt vielleicht nicht mal jeder. Früher war das ein 10 Pfennig Stück, heute können wir auch sagen, okay, ein 10 Cent Stück könnte man als Groschen verwenden. Okay, das war ein kurzes Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich werde gleich noch ein anderes Video drehen, das wahrscheinlich auch recht kurz wird. Lade ich dann aber erst morgen hoch. Okay, also bis zum nächsten Video, euer Auto Fritz. Nicht vergessen, Kommentare zu hinterlassen, Kanal zu abonnieren. Ciao, ciao.